Jetzt geht's los. Da sitzt so. der gut. Der Hans im Glück so. persönlich. Ich erkläre euch heute mal, wie man den Hans im Glück bedien hier wickelt. Jawohl, und dazu, dass ich auch noch mitkomme, möchte ich das jetzt noch mal hier als Definition rechts rum, links rum mit den vier Schritten so machen. 2, 3, vier. Das ist jetzt praktisch die Ansicht, wenn man ein Statu von vorne anguckt, wenn man ihn praktisch von so hier anschaut. Ne? So, okay. So, und jetzt fangen wir an bei der 1. Jawohl. Nummer 1. Ja. Fangen wir an. Da ist hier drüben dann der Anfang. Genau. Anfang. Und du wickelst so rum. Das heißt? So rum hier. Im Uhrzeigersinn, also rechts rum. Rechts rum. Also machen wir hier oben ein kleines R hin. Genau. Gut, Okay, so. Kopf, da wickelst du jetzt rum. Genau, wickel meine Spulen. Bla bla. Je nachdem wie viel dann. Ne? Ja. So, dann komme ich hier raus. Warte, warte. Hier. Ja. Ich jetzt hier. Ja, genau. Dann gehe ich ah, mit Zeit. dem einfach unten rum. Ja. Überspring den ein. Mhm. Und geh auf den nächsten, guck von vorne drauf ja. und wickel wieder rechts rum. Und wickel wieder rechts rum. Also können wir hier beim zweiten das genauso machen. Hier ist dann unser Ende. Und dann auch hier rein. Und wieder rechts rum. Und hier raus. Gut, okay. So, dann, dann geht es zur Nummer 3. Dann kommen wir hier raus. Und dann gehen wir einfach unten rum. Und wickeln genau in die gegengesetzte Richtung, also links rum. Also den links rum jetzt. Okay, den dritten. So. Gehen wir rein und wickeln links herum. So. so. Dann kommen wir ja auf der Seite raus, auf der anderen Seite. Ja, okay. Und dann gehe ich hier unten rum, wieder zurück. Ja. Und gehe dann hier hoch und wickel wieder links rum. Und wickel jetzt wieder links rum. So dass ich zweimal rechts rum, die ersten zwei rechts, und, und dann komme ich hier raus und dann verdrille ich die noch. So. Ja. so. Gut. Da wir jetzt übelst lang diskutiert haben, wie er gewickelt ist, sollen wir jetzt so mal so einen fertigen abwickeln. Zumindest nur die erste Spute, da kommt es ja drauf an, die wir abwickeln. Also Spute 4 sozusagen. Erstmal schon mal krass, dass das mit den heftigen Spannungsspitzen so gut funktioniert, obwohl hier unten die ganzen Träte alle miteinander verdrillt sind. Ne? Eingangs- und Ausgangsseite. So, und jetzt müssen wir ja von vorne drauf gucken. So, das, das ist jetzt der Anfang hier drüben. Ne? Das ist der Anfang und hier ist das Ende. Und das Ende geht jetzt so hier ab, wird so rum abgewickelt. So, jetzt müssen wir nochmal in den Plan gucken. Dann ist es hier auf dem Plan falsch rum. Dann ist die letzte Spule auch verdreht drin. Krass. Okay, also nochmal Korrektur. Aber wieso funktioniert dann mein Düfter, den ich so gewickelt habe? Das interessiert mich jetzt. Manchmal also muss man durch Zufall durch, äh, auf irgendwas kommen. Aber so ist der eigentliche dann. So nachdem nun geklärt worden ist dass ich beim kopieren der original hans im glückwicklung mh, selbst einen fehler reingebastelt habe und deshalb diese ähm, induktive wicklung diese richtige bifilage da zustande gekommen ist fragt mich nicht warum es trotzdem funktioniert aber es geht aber wie mir der felix jetzt noch mal eindeutig richtig schön gezeigt hat, ist das was ich im plan eingemalt habe ähm, nicht <lacht> die eigentliche Wicklung, ja, also praktisch bei der, bei der letzten Wicklung habe ich mich verwickelt, habe ich rechts und links rum wieder mal verwechselt beim Entwickeln da durcheinander gekommen. Aber ja, so geht Forschung, ne? so kommt man auch ein Stück weiter, dass das mit der anderen Spule trotzdem funktioniert, ist trotzdem ein krasses Ding. Und ja, bei einem Stückel Apfelstrudel will ich den Felix jetzt mal fragen, wie er denn eigentlich ursprünglich auf die Idee mit der Wicklung gekommen ist. Die Erklärung von dir, die ist immer sowas von herrlich. Leg bitte noch mal los, Felix. Also ich habe beim Wickeln mir gedacht, bei der normalen äh, Lüfterwicklung geht man vom ersten Starter sofort auf den zweiten über. Und ich habe mir halt gedacht, dass der Strom ausweichen kann. Also nicht gleich die nächste Spule induziert wird durch den Magneten, sondern der Strom Zeit hat, bzw. die Möglichkeit, auszuweichen auf die andere Spule, bis der Magnet halt dann an der Spule kommt und wieder auf die andere Spule ausweichen kann. halt Somit immer wieder mitgenommen wird. Ha, das ist so meine Theorie. So immer mit Schwung hast du gesagt. Mit Schwung, genau, genau. Halt dass so. der nirgends dagegen drückt. Genau, dass der halt fließen kann, wie er fließen will. Also, du hast dich da einfach nur reingedacht in den Strom und ja. hast du in den Draht reingedacht, wie der Strom jetzt am liebsten fließen will und dann hast du dann angefangen, danach zu wickeln. Danach zu wickeln. Und dann ist das dann entstanden dabei, dann saß ich davor und auf einmal ist der lifter übelst schnell geworden und war ha, halt nicht mehr wie normal. Okay, <lacht> ja, so, so geht Forschung, Leute, ne? krass. Okay, so, jetzt habt ihr es mal live gehört und gut, ich probiere dann irgendwann halt doch nochmal so eine originale Hans im Glückwicklung zu replizieren. Für mich ist jetzt erstmal schön zu wissen, dass das mit einer andersrum gewickelten Spule da drin auch gut funktioniert. Aber das Richtige ist es halt doch noch nicht, ne? Tja, Also, bis später dabei. Hey, können wir noch mal kurz stehen bleiben, Felix? Dass wir das hier noch mal so mit drauf kriegen. Hier ist es nur ein einziger Magnet auf der ganzen Scheibe. Und die ganzen Spulen sind jetzt mit der richtigen hans im glück verwickelt. Und ja, so, dass wir es mal gesehen haben, dass das ganze Ding auch noch mit einem einzigen Magneten funktioniert. Ja, wenn man richtig anschiebt. Hier, auch das klappt. Mhm. So, okay, und jetzt werden... Nord-Süd-Nord-Süd-Anordnung drauf gemacht, wie es im Lüfter verbaut ist. Ja? ja. Okay. Okay, also da beenden wir heute erst einmal die Sitzung hier. Ganz so schön, wie wir es wollten, ging es dann doch nicht. Wir haben noch nicht die perfekte Scheibe dafür, die ja dummerweise 18 Einteilungen und da irgendwas hinzukriegen, damit vier Magnete richtig schön gegenüber drauf sind, ist hier so jetzt noch nicht möglich. Aber der Felix hat gesagt, er wird sich da mal was machen lassen, damit wir mal 1 zu 1, das ist 12 Volt Eingang, ne? Ja. Und wie viel Ampere ziehen wir? 1,2. 1,2 Ampere, oh, ist wieder abgefallen, warte mal hier, das leuchtet auch so schön, wenn es rangeht. Ja, das spratzelt übelst. Na, so, gut. Okay, also oszillieren tut das schon mal schön. Hm? Aber wir wollen ja, dass er dreht und harte Pulse den richtigen Momenten drauf bringt. Äh, blödes Gepfitsche. <lacht> Gut, also gibt immer noch ein bisschen was zu forschen. Am ähm, Hans im Glück Lüfter ist es ja jetzt nicht mehr. Bedini schon dann eher der reine Bedini. Aber ihr merkt, ich kann ja gar nicht mal quatschen, also bevor ich noch mehr Müll erzähle. <lacht> Gutsnächte Nächte dabei. Ahoi. Tja, muss ich das bei mir selber auch nochmal überprüfen. Weil wenn es denn so ist, dann habe ich in Felix seine Wicklung zwar kopiert, aber habe die letzte trotzdem verkehrt rum drauf gemacht. So rum unten ist der Anfang. Hier drüben kommt die raus. Ja, ich glaube, ich glaube, dass es keine richtige Hans- und Glückwicklung, was ich hier drauf gewickelt habe. Ne, dass die letzte Spule andersrum drin ist. Gut zu wissen, dass es funktioniert, aber ich wollte ja wissen, wie der Lüfter funktioniert mit der richtigen Hans- im Glückwicklung. Auch so eine Aufregung. Na gut, okay, dann werde ich die letzte Spule hier nochmal abwickeln und nochmal andersrum draufwickeln. Die Hans im Glücklüfter, Lüfter, die es zu kaufen gibt. Wie gesagt, die hat der Felix alle nach seinem Schema gewickelt. Das sind alle alles original, die äh, Hans- Glück und Glückwicklungen. Ja. Und ja, ist ein Schusselfehler vielleicht, vielleicht, vielleicht doch für was gut. Naja, mal gucken. So, jetzt hoffentlich das letzte Mal einschalten. Jetzt fahren wir nur mit 8 Volt und Potti ziemlich weit runtergedreht, so sieht die Konstruktion jetzt aus, immer noch mit PNP und NPN. Mal schauen was er sagt, wenn er was sagt. <lacht> das ist ja krass. Bei 8 Volt und jawohl. Das sieht eher wie Hans im Glück aus. Ne, da hat er mit dieser verkehrt rumentwicklung jetzt ungefähr, hätte er das Doppelte gezogen. Jetzt nur noch 300 mAh. Und wenn ich Batterien ranhängen zum Laden, dann geht das natürlich noch weiter runter. Und ich sehe, ich bin mit dem Potti ja noch gar nicht null Einstellung. Ja, das ist jetzt praktisch ganz unten ist Potti. Da zieht er 400 mAh maximal. Und wenn ich die 5 Kilo umvoll aufreiß, 200 Milliampere bei 8 Volt. Gut, jetzt bin ich zufrieden.